Hallo meine Lieben. So, schauen wir mal. Und wie das jetzt ausschaut. Ich bin nämlich wieder mal am Handy. Uh, okay. Und Tondecke. Gut. Okay, ja, das ist ja halbwegs okay. Die Frage ist, hört ihr mich? Hallo? Darlene, hi, sehr cool, ich grüße euch Leute. So, Jetzt probiere ich da nur einen Ton. Hört man mich? Yes, wir hören mich, sehr gut. Shoot. Ja, sehr gut, sehr gut, Leute. Ihr seht, ich bin massiv verbreitet. Jetzt halt. Wunderbar. Okay, Bildabend ist soweit irgendwie. Okay, ja. Um, hey, na, Leute, hallo! Ho ho ho! Um, ja, hey, schön, dass ihr hier seid. Sehr geil, es sind gleich zwei Leute hier. Voll am Start, wenn ich loslege. Jetzt ist es sieben Minuten nach 6. Das heißt, wir sind jetzt offiziell im Business. Ha, das ist schwarz. Mein Licht ist die ganz... Äh, das ist so, Ich habe mir da jetzt... Ich versuche gerade nicht irgendwie so eine winzige Studiosituation einzurichten. Ihr seid hinten schon, die, die klassischen äh, YouTuber-Regale. Ich muss sie noch füllen. Ähm, und ja, da seht ihr auch noch den Ability Tube-Kalender, nee, Blödsinn, den gibt es nur im Internet. <lacht> Nein, das hier ist der Palender. Nein, ähm, Assistenten-Advent-Kalender, den gibt es jedes Jahr. Und ähm, ja, den mache ich jetzt ja für meine Assistenten, damit auch die ein bisschen Schokolade kriegen. Und ich bin jetzt drauf gekommen, einer meiner Assistenten mag gar keine schokolade das heißt, er da zwingt sie immer ein bisschen was aufzumachen, und lasst die Schokolade dann über für den nächsten. Im Dienstrat, auch recht, es ist ja auch eine Anerkennung, und da drei von vier meiner Assistenten Schokolade mögen, gibt's ein paar Länder mit Schokolade. Und wenn mehr Assistenten keinen mögen würden, dann würde ich was anderes überlegen am anderen Kalender. Ah, die Tallinn fragt was, PA wegen persönlicher Assistenz? Ganz genau, ja. PA steht für persönliche Assistenz bei uns heute in Wien, Österreich oder so. Also es gibt einen Unterschied zwischen PA und PGE, in Wien jetzt, PGE ist persönliche Assistenz zu Hause, heißt abgekürzt, also ausgesprochen, Pflegegeldergänzungsleistung, die wird vom Land Wien finanziert, in Österreich ist es so, dass jedes Bundesland eine andere Finanzierungsmodalität für persönliche Assistenz hat, beziehungsweise haben gar nicht alle Bundesländer, oder ich glaube, oder mittlerweile haben alle Bundesländer, bin mir nicht sicher, ob wirklich alle schon persönliche Assistenz im Privatbereich haben. Die PA ist nämlich eine Bundessache, das heißt der Staat Österreich macht es, und das gilt in ganz Österreich, und gilt für Arbeit. Also wenn du in die Arbeit gehst, oder in die Schule gehst, oder äh, ja, oder irgendeine Ausbildung machst, dann kriegst du PA, und die kriegst du sozusagen, nein, das ist wieder ein Blödsinn, gell? Ah, es gibt PA, PAA, Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz heißt es dann, und Nein, das es nicht. Vergesst es, es gibt zwei Methoden auf jeden Fall. Die eine ist für die Arbeit und die andere ist privat. Wie geht's dir? Danke. Danke Lukas, du rettest mich gerade von lauter Blödsinn reden. Ah, mir geht's gut, danke soweit. Der Weihnachtswahnsinn hält sich bei mir in Grenzen. Gott sei Dank. Ich habe geschafft, das Ganze irgendwie geschmeidig zu ähm, entgehen. Servus Marc! Hey, schön, dass du hier bist. Mann, dir mal dickes, dickes, dickes, dickes Danke für die ständigen, für ständige Kommentieren und liken und teilen. Super, super, super. Merci, merci, merci. <lacht> ah ja, du, ich hab mir etwas eh überlegt. Also ich habe ja auf Instagram und so und auch euch hier gebeten, mir Fragen, oh, nein, nein, nein. mir Fragen zu stellen und ich weiß nicht, ob hier irgendwer schon kommentiert hat, nein, aber ich habe wirklich über Instagram Fragen bekommen, was ich sehr, sehr, sehr geil finde. Ich hoffe, die Personen sind schon da und zwar der VicTard hat mir über Instagram 1, 2, 3 Fragen geschrieben. Und die möchte ich gleich mal angehen. Was wäre zum ersten? Äh, Lieblingsfilm. Äh, Lieblingsfilm habe ich jetzt gerade eigentlich aktuell... Äh, ich weiß ja jetzt gar nicht so genau. Ich muss sagen, einer meiner liebsten Filme ist, glaube ich, immer noch... Mh, Pulp Fiction. Obwohl ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, aber Pulp Fiction war ziemlich geil. so also, ja, ein Film. Den habe ich gesehen, das erste Mal habe ich mir gedacht, so ein Scheiß gibt's ja gar nicht. Und dann habe ich mir äh, ein paar Zeilen später nur mehr angeschaut und dann habe ich mir noch mehr angeschaut und dann habe ich ihn nur mehr gesehen und seitdem habe ich ihn mehrfach gesehen. Und er ist einfach geil. Gibt's nichts zu meckern, ist schon für manche von euch uralt. Ähm, aber ich finde ihn super geil. Ist ein cooler Film. Ich hab eh gerade ein großes Problem. Ich bin reingekippt auf Dam, Da dam Dam, Dam, Dam. Game of Thrones. Ich habe die Scheiße wieder angefangen. Und zwar von ganz vorne. Staffel 1. Episode 1. Und ich habe dann immer so eine, eine, eine uh, Bedürfnis, das durchzuziehen. Ich kenne dann kein, kein kein Maß und Ziel. Ich sitze dann und dann play, play, play, play, play, und plötzlich, bis fünf Tage später, in der Staffel 6. Ja, es ist hart. Aber dann muss ich durch. Dann muss ich durch. Ich habe jetzt versucht, die Arbeit vorher so weit abzuschließen, dass ich mich jetzt ausklinken kann, aus der Welt sozusagen, und einfach, äh, ja, Abzuschalten und einzutauchen in Westeros. Und es ist schon ziemlich geil. Also, es ist ziemlich geil. Aber ich, ich habe gelernt, ich will es nicht spoilern, aber es ist eins, die Serie zu schauen, und zwar das erste Mal zu schauen, da gibt es ein paar Szenen, die einfach so, what the fuck, sind, Wo sie echt umhaut, wo du weinst, schreist und bisselst, und das funktioniert nur beim ersten Mal. Wenn du die Serie dann kennst, ist dieses äh, bisschen weg. Aber wenn du sie jetzt so wie ich in einem durchschaust, ach, du siehst einfach die Entwicklung der Charaktere viel stärker. Das ist eine ziemlich coole Sache eigentlich. Zeitintensiv, manche würden sagen Zeitverschwendung, aber ich finde es ziemlich geil. Der Marker was Grim, ich hasse dieses Jahr Weihnachten, weil ich seit heute mit dem Norovirus-Dachläge, schön, dass es dir gut geht. Scheiße, Mann. Äh, ich habe keine Ahnung, was der Norovirus ist, aber er klingt super beschissen. Äh, ich halte wir die Daumen. Fuck den Scheiß-Virus nieder, Mann. Und äh, ja, gute Besserung, Mann. Hau rein, hau rein, hau rein. Ähm, gut, das war Lieblingsfilm, extrem ausführlich. Was ist mein Lieblingsmontagswitz? Oh yeah, baby. Ähm ja aber der Klassiker ist, den ich immer gerne erzähle, die letzten Worte eines Rollstuhlfahrers. Treppe? Wo ist eine Treppe? <lacht> der ist ja schon kurz, sehr knackig, der gefällt mir ganz kurz. Ich persönlich erzähle aber immer gerne auch meinen persönlichen Montagswitz, den ich mir selbst ausgedacht habe, der von um meinem Papa handelt. Und äh, wenn der Livestream hier vorbei ist, werde ich ihn in der Karte hier oben dann verlinken und unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr ihn gerne mal anschauen. Das ist mein liebster, weil ich ihn selbst erfunden habe. <lacht> Gut, dann hat der hat noch eine Frage gehabt. In welchem Land, das du besucht hast, hast du barrierefrei am meisten vermisst? Oh Wunder, oh Wunder. Ihr werdet es nicht glauben, aber es war New York City, USA. Unglaublich. Die USA ist ja grundsätzlich das Land der Inklusion. Oder so. Also was Barrierefreiheit betrifft, ist es ja das Vorreiterland. Und ist auch naheliegend, weil die Sirena ist gerade gekommen. Fuck! Leute, was ist los mit euch? Herzanfall und Schlaganfall. Mir reicht's, ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, auch dir gute Besserung und ja, baldige Genesung und wieder Fight zurück. Shit! Alter Schwede, ja, wisst ihr, aber dafür haben wir das neue Jahr bald, und da kannst du dann, dann nur noch bergauf gehen, Leute. Ähm, wo war ich denn? Ah, ja, Amerika, Land, Barrierefreiheit. Ähm, ja, eben, Amerika ist ja das Vorreiterland in Sachen Barrierefreiheit, weil es ja auch ein Kriegsland ist. Und wenn man viel Kriege führt, hat man viele verletzte Soldaten, und dann hat man äh, viele behinderte Menschen, die halt dann durch Kriege behindert worden sind. Und deswegen haben die dann auch schnell angefangen, sich zur Wehr zu setzen und dann ihre Rechte einzufordern. Deswegen ist die USA grundsätzlich, was die Gesetze betrifft, sehr barrierefrei und auch die Gebäude sind super barrierefrei. Und das ist alles super. Aber als Tourist in New York, im Rollstuhl, so wie ich, mit dem E-Rolli, Fuck. Also ich habe keine Taxis gekriegt, 2011, jetzt ist das vielleicht schon ein bisschen anders, äh, es gab keine Taxis für mich, ich habe äh, nur u und unter U-Bahnen gibt es nicht viele, weil äh, äh, Peter Steinkellner, Servus Peter, schön, dass du da bist, äh, ja die u bahn stationen in New York zum Beispiel, die U-Bahn ist sehr alt, deswegen ist sie nicht äh, mit Liften ausgestattet, an den meisten Stationen. Und das ist ziemlich scheiße, weil ich glaube damals gab es 468 U-Bahn-Stationen, die zahlen, merke immer, und 60 davon hatten einen Lift. Und als ich dort war in New York, waren sicherlich 40 davon immer kaputt. Oder 30, das heißt, du hast eigentlich nirgends nie fahren können in New York, oder nur immer ans andere Ende von der Stadt gleich. Das war ein bisschen mühsam. Also, ähm, was Barrierefreiheit betrifft, und was äh, New York und das Amerika betrifft, da war ich enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Hanina, Servus, okay. Ja, ich kenne dich, okay. Hallo, äh, die Leute, übrigens, die Nina ist eine künftige große YouTuberin. <lacht> hey, schau, dass du schnell wieder gesund wirst und dass du weitermachst mit deinen Videos, gell? Du, wenn du, in, wenn du nicht New Yorker bist, wie sollst du dann einen Fahrtendienst bestellen? Du kannst ja in Wien auch keinen Fahrtendienst bestellen, ohne eine, eine Karte für den Fahrtendienst. Das heißt, als, als Residence geht sicher. Wobei wir normalerweise mal, auch der Krankentransporter sind, so wie bei mir. Ah, so wie in Wien. Oder die Behindertentransporter. Und wenn ich aber jetzt auf Urlaub hinfahre, dann will ich da ein Taxi haben und dann will ich da nicht so einen Behindertentransporter haben. Das ist ziemlich mühsam. Oh okay, heute Marc. Äh, danke fürs Reinschauen. Gute Besserung und äh, ja, würde mich freuen, wenn du einfach dann noch die Aufzeichnungen anschaust. Toll, äh, toll, melde dich. gell? Tschüss. <lacht> ähm, übrigens, ja. Sehr gut, Nina. Ich freue mich schon auf deine künftigen Videos. Wo war ich New York? Genau. Ja, also Pfortendienst. Ich war überlegt, ob es das gibt oder so, aber... Ich habe Fahrtendienste gesehen in New York, aber halt, okay, wenn du nicht äh, New Yorker bist, hast du keine Berechtigung, diese zu äh, bestellen. Und somit gab es keine ähm, fahrtenwienste ähm, Na, Ich dachte, vielleicht gibt es da auch so etwas, wie die wie, wie weg oder Assistenz. Du, ich war auf Urlaub dort, ich meine, wenn du auf Urlaub wohin fährst, solche Sachen glaube ich, dass du auch nicht findest. Außerdem, was bringt man die WAC, wenn ich irgendwo auf Urlaub bin? Also, oder die Assistenz 24? Ich weiß nicht, weil, ich haben ja keine Autos, mit denen sie herumfahren können. Ähm, ja. So viel zum Land- und barrierefrei vermisst. Dann hat man noch die Maria Pre geschrieben. Maria, ich hoffe, du schaust zu. Wie feierst du Weihnachten? Ja, das ist jetzt eine ziemlich äh, wahrscheinlich eine für dich deprimierende Sache. Für mich ist eigentlich ganz okay. Ich bin am 24. hier bei mir in der Wohnung äh, und bin ja für mich selbst alleine, ist okay. Und äh, am 25. fahre ich dann nach Oberösterreich zur Femme. und äh, habe halt dann Geschenk mit von meinen Brüdern und mir gemeinsam an unsere Miste. Wir schenken uns nicht viel. Aber die Miste die ist sechs Jahre, sieben, sieben, sechs, sechs, sieben, so in die Richtung. Und die kriegt natürlich schon ein paar, ein paar Backel. Kinder. Die brauchen einen Baum und da muss es schön bunt sein. Auf jeden Fall, die kriegt was von uns. Und das werde ich mitnehmen und ich fahre am, am Dienstag ist es dann, glaube ich, am 25. nach Österreich und komme am Abend aber wieder zurück. Und das ist es dann so ziemlich. Am 28. habe ich dann noch einige Freunde eingeladen, für einen gemütlichen Spieleabend. <kühm> ähm, Leute, die ich das ganze Jahr sehe. und wieder alle zusammenkommen und ja, das wird so ziemlich mein Weihnachten sein. Und ähm, Silvester bin ich bismal im Kabarett um 20 Uhr irgend sowas. Schau ich mal, glaube ich, in Wippersek an. In guten Wippersek. Und ich bin gespannt, wie das wird. Ah, ob die nicht noch an den Weihnachtsmann glaubt, das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube schon, dass sie weiß, dass die Geschenke von der Mama und von Opa, Oma und von uns kommen. Aber ich glaube trotzdem, dass sie sich freut über den Christbaum und das ganze Trara. Hoffe ich halt. <lacht> Keine Ahnung, schauen wir mal. <lacht> jo, ähm, das waren die Fragen, soweit. hier ihr noch irgendwelche Fragen an mich? Oder so? Sage ich einmal. Ich hab das vor kurzem gekriegt. Oder vor kurzem, ich Geburtstag oder irgendwann. Ich weiß gar nicht. Mein Kläppchen, so geil. Bin ein richtiger Filmemacher. So ja cool. Hab mir gedacht, ich schreib gerne auf, worum es geht. Heute. Und ich glaube, ich werde das jetzt öfter verwenden. Vor allem so für die Thumbnails. Ist das ganz cool? Ah, ja. Ansonsten, hey, apropos, ganz cool. Tschüss. Ja, Darlene, du sprichst genau das an, wo ich super schlecht gewissen habe, ich habe mich immer noch nicht gemerkt, bei der Runde, dass wir Tacheles sprechen, wegen Ability Tube. Ich will auf jeden Fall, egal wie was kommt, nächstes Jahr, dass wir uns wiedersehen, und ich muss jetzt echt schauen, dass ich mich zwischen Weihnachten und Neujahr versuche einmal zu melden, oder zumindest auf WhatsApp mich melde bei euch, damit man da Butter bei der Fische machen. Wie man glaube ich... sagt man das in Hamburg so? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwo in Deutschland sagt man das auf jeden Fall. Ich möchte, dass wir uns wiedersehen. Ich möchte auch mehr an diesem Ability Tube machen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch den Ability Tube kalender gemacht heuer. Meinen Adventkalender, in dem ich andere Influencer mit Behinderung vorstelle. Ähm, genau, ich möchte über das rede ich jetzt kurz, weil ich habe da einiges probiert. Zum Beispiel ähm, war mein Plan, diesen Kalender, und ich habe es auch durchgeführt, auf allen Plattformen zu posten und zwar direkt. Das heißt, ich habe auf Twitter äh, danke Nina. Wir ähm, haben auf Twitter gepostet als Metzi Video, das heißt wir haben direkt auf Twitter hochgeladen. Und wir haben auf YouTube hochgeladen, wir haben auf Facebook extra hochgeladen und es gibt ihn auf Instagram und Instagram TV. Äh, Über natürlich in den entsprechenden Formaten oder Dimensionen. Und ja, es ist irgendwie. Ähm, Spannende Geschichte, muss ich sagen. Es war aufwendig, nicht das drehen oder das schneiden, weil das hat mein einen gemacht. Aber aufwendig war dann das Ganze posten auf die einzelnen Plattformen, weil jeder hat ja eigene Titelung, eigene Description-Bereich. Ah, dann bei den anderen kannst du Text, bei dem anderen kannst du keine Text machen. Und du kannst die Leute markieren und bei anderen wieder nicht markieren. Das war ziemlich ähm, Fixelei. Weil <lacht> es sind immerhin 24 Videos. Und 24 Videos auf jeder Plattform. Und das ist äh, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram und Instagram TV. Also 5 Plattformen. Das heißt 5, 20, 100, 120 Videos, sozusagen. Ähm, die hochgeladen wurden 5x24 ist 120, ich hoffe das stimmt. Ähm, ja, Die Hochgeladen wurden markiert und äh, mit Titeln versehen, Thumbnails dazu. Ähm, ja, und ich bin. ich weiß nicht genau wie ob es bin ehrlich, ich habe mir mehr Views erwartet, oder erhofft, um ehrlich zu sein. Vor allem auch auf YouTube, aber ich merke einfach, dass es auf YouTube weniger geht jetzt in letzter Zeit. Ich habe jetzt endlich die 3100 sicher geknackt, Abonnenten. Ja, danke, danke, danke, Danim. Das war mein Gedanke. Also einerseits war der Gedanke, ich will es kurz halten, damit ich es auf Instagram habe, weil ich es nicht extra zusammenschneiden wollte, für YouTube, Instagram separate Schnitte machen. Das war die Idee, deswegen habe ich mich auf eine Minute beschränkt, und natürlich ein schöner Nebeneffekt ist, man kann sich das schnell mal im Bus oder bei einer Zigarettenpause anschauen, und das war auch äh, die Idee dahinter, und deswegen habe ich die Videos auf YouTube und Instagram auch zum Beispiel um 7.15 Uhr schon gepostet, damit man es sich am Weg zur Schule, am Weg zur Arbeit anschauen kann. Oder eben kurz in der Pause. Das war so der Gedanke dahinter. Und ich, ich muss jetzt schon sagen, dass ich ein bisschen mit YouTube, ich glaube, ich habe ich 100 Views auf jedem Video, was ich, ja, ein bisschen traurig ist, muss ich gestehen. Instagram ist, ist okay. Da bin ich so bei 70, 80, glaube ich, durchschnittlich, ich muss das da nochmal auswerten. Und Instagram TV ist sowieso ein bisschen erschwingliche Geschichte, finde ich. Also das, da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. Ich weiß auch nicht, wie das, weiß ich nicht, was man da machen soll und wie das jetzt wird. Weil ich finde es immer so geschissen, wenn die Leute, Dann das das jetzt alles na, Landscape-Video auf Instagram TV stellen und dann halt auffordern, dass du den Bildschirm drehst, ich meine, ist der ganze Sinn von dem Ding weg. Klar, es ist kein Aufwand, das Handy zu drehen. Aber das ist ja nicht das, was äh, der Hintergedanke war von dem Ganzen. Deswegen bin ich bei Instagram TV noch ein bisschen <lacht> aber schauen wir mal. Außerdem geht man ab, dass man Untertitel einfügen kann. Ich finde, sowas klappt gehört dazu. Wir sollten da eine Untertitelfunktion einfügen. Dass man SRT-Files hochladen kann. Das gehört ja. Nur dazu, wenn man bedenkt, dass, die, dass diese Videos immer ohne Ton äh, wegspielen. Ja? Das heißt, äh, wenn du nicht extra auf Lautstärke klickst, sind die ja tonlos auf Instagram. Und da gehört, da müsste eigentlich dann schon die Funktion von ähm, Untertitel dazu gemacht werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwer ist zum Programmieren. Ah, okay. Ja. Also ich finde, es gibt eine Zeit, wo man kurz hält, und es gibt halt auch Sachen, wo man ruhig ein bisschen länger quatschen kann, aber bei diesen Videos eben, was man Wichtig, also ich habe es auch ziemlich spät erst die Idee gehabt dazu, sie am 20. oder was, am 20. November. <lacht> und da war dann nicht mehr Zeit jetzt. Äh, natürlich hätte man diese Vorstellungsvideos auch so machen können, dass, man, dass ich ein Skype-Interview habe mit jedem Einzelnen, ein bisschen rede mit der Person, oder dass ich mir ein paar Videos aussuche und um ein paar Sequenzen, aus den Videos rausschneide und so dann diesen Influencer äh, vorstelle. Oder ein paar Fotos in einer Slideshow für einen Instagram ja? Aber dafür war nicht die Zeit, ganz ehrlich. Und es ist auch nicht notwendig, weil ich habe versucht schon das zu machen, dass ich den Leuten erkläre, warum ich die Person gut finde, was ich an der Person gut finde, und dass sie sich anschauen sehen. Ich glaube, mehr ist nicht notwendig und deswegen, ich stehe zum Format, so wie ich es gemacht habe, weil ich glaube, es ist gut. Ich werde glaube ich auch künftig mehr so Formate machen. Ob ich es jetzt auf allen Plattformen so wieder mache, weiß ich nicht, aber so eine Art Listenformat. Weiß also ich nicht, Top 5 AbilityTube-Videos des Monats zum Beispiel. Ich muss mir mal überlegen, wie man das machen könnte. Ähm, wenn ihr Ideen habt, bitte lasst es raus, unten in die Kommentare. Ähm, das Ziel soll sein, Menschen mit Behinderung, die auf YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat, wo auch immer, aktiv sind, zu promoten, sie zu zeigen, dass sie da sind, was sie machen, und dass sie mehr äh, Zuschauer finden. Das ist das Ziel, und das ist das Ziel vom AbilityTube-Kalender gewesen. Ich hoffe, dass er zum Beispiel über die Jahre hinweg ein bisschen mehr äh, Traction kriegt. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ähm, ja, genau, das ist mein Ability AbilityTube-Kalender gewesen. Ähm, summa summarum, ich bin mit der EP zufrieden, ich glaube die Umsetzung war gut. Äh, <lacht> Liebe Darlene, natürlich Top 5, im Sinne vom reichweitenstärksten, oder, weil ich möchte, klar, das klingt nach Wettkampf, ist richtig, und wir sind eine Gemeinschaft, das will ich dir auch nicht nehmen, aber im Grunde äh, sind wir alle hinter dem Herd, nämlich ähm, Augenpaar und Aufmerksamkeit. Und die nehmen wir auch dem anderen weg. Wenn jemand unseren Content anschaut, hat er keine Zeit, sich einen anderen anzuschauen. Ob der jetzt behindert ist oder nicht, ist wurscht. Und deswegen ist es schon ein Wettkampf. Das müssen wir uns auch bewusst sein. Ich glaube aber, dass man, wenn wir uns dann leichter Zugang kriegen zu diesen Augenpaaren und zu, diesen, zu dieser Aufmerksamkeit, die wir brauchen, weil es ist die, die, die LGBTQ-Community hat es auch nicht anders gemacht. Die Make-up-Community macht es auch nicht anders. Wir haben sie zusammen, packen sie zusammen und bilden eine Gemeinschaft und in der Gemeinschaft ziehen sie sich gegenseitig hoch. Und so wird die Gemeinschaft immer größer. Und ich glaube, dass wir das auch können. Und der Weg ist noch weit. Aber das nächste Jahr steht vor der Tür. Ah Ja, gut. Ihr Lieben, ähm, es gibt noch äh, zwei Fenster im AbilityTube-Kalender. Bitte schauen, bitte teilen, bitte tweeten, bitte auf Facebook teilen, äh, auf Instagram Herz schenken, und kommentieren, markiert Leute, wo ihr glaubt, denen könnte das gefallen, ähm, ja, genau. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, frohe Weihnachten, ihr Lieben, habt es fein, ich glaube, vor Silvester werden wir uns noch nicht sehen, ich glaube, wir werden noch einen Livestream machen, ähm, ja. Das war's, Busse aufs Bauche, wir sehen uns bald wieder, tschüss.